hallo, liebe YouTuber, heute bin ich mal alleine und ich habe die Kamera fixiert, aber ich kann immer schön sehen, was ich euch zeige und kann die Blüten auch immer toll in die Kamera halten. Und also heute mache ich einen Brautstrauß und einen Strauß, um für die Hochzeit den Glückwunsch auszusprechen. Das heißt, das sind jetzt zwei völlig verschiedene Sträuße. der eine kugelig, klein, kompakt und der andere, der soll natürlich richtig üppig sein und soll total... Ähm, soll Volumen geben und richtig schön sein. Ja, und dann würde ich gleich mal loslegen mit dem Brautstrauß. Und dazu... Moment, ich muss gerade mal kurz die Kamera ein bisschen korrigieren. Sorry, dass, man, dass ihr auch den Tisch seht. So, dazu lege ich die Blumen. Auf den Tisch vor mir, aber gar nicht so einfach, weil meine Kamera... Ach super, jetzt ist schon besser. So, meine Kamera, die möchte natürlich, äh, die möchte sich natürlich nicht so biegen. Und es ist auch nicht so einfach, weil ich möchte ja auch im Bild sein. <lacht> Gut, ich habe dazu mitgebracht. Alstromerien, das ist also eine Inka-Lilie. Ich halte es mal schön noch in die Kamera. Blüht wunderschön auf und ist also sehr, sehr schön, wenn das so im angeblühten Zustand ist. Hat so diese tolle diese tolle Maserung in der Blüte. Dann habe ich eine sehr schöne, verträumte, weiß, ja, so eine, so eine weiß-rosé-farbene Nelke. Ja, das ist auch ah, eine ganz tolle Zeichnung. Finde ich auch ganz irre. Ja, so, dann, äh, ich öffne die Nelken extra so ein bisschen und ich wirke mich auch, dass du so Blumen siehst. Als auch, als auch mein Gesicht beim Erklären. Ja, die Nelken, die öffne ich so ein bisschen. Die sollen nämlich möglichst viel Wirkung bringen in diesem Brautstrauß. Die sollen ja morgen auch offen sein und nicht so knospig. Und die haben auch dafür eine ganz, ganz, ganz tolle Öffnung. Ja, und sehr schön ist einfach dieser weiße, dieser zarte Rand. Dann habe ich natürlich mitgebracht schöne Rosen. Wunderschöne Rosen. Der Brautsträuß soll in weiß, rosa, pink sein. Das ist der Kundenwunsch und ist rund gebunden, also nicht abfließend. Es gibt ja eigentlich kaum mehr abfließende Brautsträuße heutzutage. Die meisten sind wirklich äh, rund gebunden. Ich mache bei den Rosen auch alle Blätter ab. Ich möchte die Blätter nicht in der Bindestelle haben und äh, habe Rosen in verschiedenen Farben, wie man hier sieht. Und auch hier mache ich immer das Rosenlaub ab, dass ich, dass ich das nicht im Strauß drin habe. Das sind so diese ganzen Vorbereitungen, die man immer machen muss. Und die Rose ist jetzt, also einzeln würde ich die so nicht in die Vase stellen, aber für den Strauß, für den Brautstrauß ist das natürlich perfekt. Des Weiteren habe ich eine weiße Polyanta Rose. das ist eine sehr schöne verzweigte Rose. Ähm, die hat jetzt so ein kleines Problem, ich hoffe, man sieht es auch in der Kamera, die hat natürlich so verschiedene Höhen ähm, und das hier ist also relativ hoch. Ich möchte gar nicht, dass es das so aus dem Brautstrauß raussteht und äh, deswegen mache ich einfach einen so einen kleinen Seitentrieb ab und äh, schneide, schneide die Rose so, dass ich die möglichst auf eine Länge habe. Ja, da habe ich also drei Stiele davon, von dieser weißen verzweigten Rose dann des Weiteren, so, ich stelle das jetzt ein bisschen weiter hier hinter. Des Weiteren habe ich Nerinen. Nerinen ist also eine wunderschöne Blüte, haben unglaublich lange Stiele. Damit ich äh, leichter arbeiten kann, schneide ich einfach gerade mal ein Stück ab. Nerine, hier sieht man, also das ist ein, ach, die ist so verträumt. Die ist, äh, ich finde die, ich finde die herrlich, ganz toll. Ja, und deswegen nehme ich auch gleich von den Nerinen mal fünf Stück. Ich möchte gern viele Narinen im Strauß haben, die also eine, die diesen, diesen, charmanten, diesen charmanten Look in diesen Strauß reinbringen sollen. Des Weiteren weiße Rosen, sehr schön mit diesen nach außen geklappten Blättern. Das ist die Rose White Naomi und die hat auch diese tollen nach außen geklappten Blätter. So, jetzt gucke ich noch gerade noch mal rund, aber ich habe jetzt eigentlich alle Blüten, die ich gerne reinmachen wollte in diesen Strauß, habe ich vor mir auf dem Tisch liegen. Ich denke auch, ich habe genügend Blüten. Und das Besondere an einem Brautstrauß ist ja, dass der Brautstrauß wirklich mit Blüte an Blüte gebunden wird. Gebunden ist auch so, dass, dass, immer, dass immer der Brautstrauß, auch beim Brautstrauß, gilt wieder äh, die Bindetechnik in der Spirale. Ich habe bei den Alstromerien einige Blätter und äh, die stören mich sonst. Äh, die mache ich, die zupfe ich einfach raus. Aber Vorsicht, wenn man da so feste dran zieht, ich, ich knippel die so, mit dem Nagel knipse ich die so ab. Und wenn man da so fest dran zieht, dann, äh, macht, dann kommt einfach die ganze Blüte mit. Und äh, das wäre, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und wie man hier sieht schon, beim Brautstrauß ist äh, wirklich Blüte an Blüte ganz, ganz dicht. Ja, das ist eine sehr schöne pinkfarbene Freilandrose, die ich hier auch gefunden habe für, die, für, diese, für diesen wunderschönen Brautstrauß. Und das Rosa, das ist fast wie so ein Bubblegum-Rosa. Ja, ist auch ganz, ganz irre. Ja, und es wird wirklich Kopf an Kopf, Blüte an Blüte, ähm, wird dieser Strauß gebunden. Es wird äh, Kopf an Kopf gelegt. Allerdings äh, versuche ich jetzt schon äh, in, in eine, ja, eine runde Form zu erreichen. Man sieht es ja auch schon so ein bisschen, ja, dass ich eigentlich, äh, mein Ziel ist äh, wirklich, dass ich, dass ich am Schluss eine wunderschöne Blütenkugel habe. Ja, und dafür. Man muss, auch, man muss auch gut festhalten vom Griff her das ist wieder so diese, ja, diese kleine mh, diese kleine Formel nicht zu festhalten und nicht zu locker und äh, ich muss auch tatsächlich manche Blüten dann einfach noch mal ein bisschen hochrücken wenn die es kann auch sein dass die mal abrutschen gerade wenn ich so glatte Stiele habe wie bei den Nerinen die habe ich gerade wieder mal ein bisschen rausgeholt ein bisschen rausgezogen ansonsten verschwinden die mir einfach und das ist ja das ist ja sehr, sehr sehr schade, jede jede Blüte soll ihre Wirkung bekommen in dem Strauß und ich, äh, ich gucke auch auf, dies, auf die Verteilung natürlich, weil ich habe jetzt bewusst die Nelke wieder weggelegt, habe die Rose genommen, weil ich habe jetzt hier die pinkfarbenen Rosen, die sind sehr schön verteilt, von denen habe ich nicht so viele, das heißt ich muss die auch ähm, mit der schönsten Wirkung verteilen dann habe ich ja noch die weißen Rosen, die wollen auch mit dazu und äh, die Alstromerien und die Narinen, die sind immer so, wirken so spielerisch und wenn ich dann mehrere glatte oder geradere Köpfe wieder an einer Seite habe, dann kommt auch wieder um diesen spielerischen Effekt, äh, im, wirklich verteilt im Strauß, um diesen spielerischen Effekt zu zeigen, kommt dann auch natürlich die Narine zeitlich wieder dazu. Marien sind herrlich, das ist eine traumhaft schöne Blüte, verwenden wir ganz ganz oft in der Hochzeitsfloristik und macht äh, auch in diesen gesteckten Grenzen, macht immer immer einen ganz tollen Charakter. Ja, also ich habe hier schon ein schönes Kügelchen mittlerweile. Ja, ich komme ich komm so langsam in die Form. Ich hoffe, man sieht es auch gut in der Kamera, weil es ist, es ist tatsächlich wirklich eine andere Perspektive, ob ich diesen Strauß in der Hand halte und ob äh, wenn ich den von mir aus meiner Warte anschaue, ist das natürlich wieder eine andere Perspektive gegenüber der Kamera. Aber ich glaube, ja, ich glaube, man sieht es schon ganz gut, wenn ich das so sehe. Das ist schon. Das ist schon jetzt ein. Ja, der ist jetzt schon sehr festlich und sehr blumig und es, äh, es wird auch kein, manche Bräute wollen ein bisschen grün, ich, in dem Fall wird auch wirklich kein Grün dazwischen gebunden. Die Nelken würde ich nicht zu hoch setzen, dass die so schön füllen mit dieser, mit dieser schönen gezackten Oberfläche. Die äh, haben fast einen ähnlichen Charakter wie Pfingstrosen, Ja, die, äh, die sind ja dann... Leider, leider nur im Frühjahr gibt und so viele Bräute wollen gern Pfingstrosen, aber wir können es nicht ändern. Es gibt sie nicht das ganze Jahr, auch wenn das viele gerne hätten. Und Das Schwierige ist natürlich daran jetzt, wenn man diesen Strauß so in der Hand dreht und wenn man Blüten anlegt, das schwierige tatsächlich auch das alles so gut in der Hand zu behalten, dass die Blumen nicht rutschen, ja nicht verrutschen. Es kann auch mal so ein knöspchen von den Rosen kann ruhig rausstehen, ja, kann ein bisschen überstehen. Also das, das macht ja diesen spielerischen Charakter. und wenn ich das jetzt so angucke und man muss es auch in der Hand immer mal ein bisschen drehen und anschauen, wenn ich das jetzt so angucke, gefällt mir das eigentlich schon ganz gut das Ganze. Ich glaube, der ist jetzt auch schön rund. Und ich, äh, ich habe jetzt hier natürlich einen ganzen Haufen Stiele. Die sind sehr, sehr lang. Und damit die, damit die mich nicht so stören bei der Arbeit, ähm, schneide ich einfach mal die Stiele ab. Dazu brauche ich wieder, wie immer, eine gute Gartenschere. Meine Lieblingsgartenscheren von Floristik24, die sind einfach mega da wird einfach der Stiel richtig, richtig gut abgeschnitten. Und man kann entweder man nimmt galax oder man nimmt äh, schöne feste, ausgereifte Efeu-Blätter. Ja, kann die anlegen, so dass nur ein kleiner, ein kleiner Rand unter dem Strauß spitzelt. Ähm, auch hier wieder alles schön festhalten, weil, damit dieses Arrangement, die, das man so schön gebunden hat, damit es nicht in der Hand Auseinanderfällt und dadurch, dass der Efeu nur ganz dezent spitzelt, macht er auch einen sehr, sehr schönen und sehr natürlichen Grünabschluss. Man kann auch, wenn einem eine Spitze zu weit raussteht, dann nimmt man einfach mal eine Schere und macht es so ein bisschen rund, rundet es so ein bisschen ab. Ja, dann kann man diese Spitze auch etwas mildern. Ja, das ist, das ist einfach Geschmackssache. Wichtig ist nur, wenn, wenn ich in diesen Strauß hier unten reinschaue, dann möchte ich auch gerne in einen schönen Abschluss reingucken. Und äh, um, dass der Abschluss noch schöner wird, äh, legen wir immer Efeublätter. Weil jetzt gucke ich immer die Unterseite von den Efeublättern an, weil das hat ja eine Vorderseite und eine Rückseite. Und damit ich nicht nur die Rückseite angucke, ähm, lege ich, so kann man das jetzt sehen in der Kamera? Jawohl, lege ich nochmal Efeublätter gegen. Ähm, bei denen ich jetzt auf die, ja, auf die äh, schöne Seite vom Efeu schauen kann. Das heißt also, ich lege ich leg in der Tat doppelt Efeublätter an. Ja? Also einmal um den Abschluss zu machen und dann nochmal, damit ich in diese schönen Blätter von oben reinschauen kann. Wenn hier was absteht von dem Efeu, dann kann ich auch, Moment, ich bin sofort wieder da. Wenn hier was absteht, genau, hier bin ich schon, dann kann ich auch mal tackern. Ja, so kleine Hilfsmittel sind erlaubt, das sieht man so gar nicht so und dann sitzt es wunderbar plan, ähm, weil ich möchte natürlich nicht, dass sowas wie hier, dass das absteht, das sieht blöd aus, ja, also die Hochzeit ist morgen und damit die Braut, damit die Braut einen perfekten Brautstrauß hat, der auch von unten, wo alles richtig, richtig gut sitzt, habe ich so, also ein kleines Hilfsmittel. Hier sieht man jetzt, also ein sehr schöner Abschluss. Von oben sieht man eigentlich kaum Blätter. Ja? Man sieht wirklich nur an der Seite sieht Spitzeln. Also es ist wirklich, der Brautstrauß ist jetzt fast eine Kugel geworden. Und das ist auch sehr, sehr, sehr edel. Ähm, das erste ist, was ich jetzt mache, ich brauche Bindebast. Ähm, ich habe ja immer wieder gesagt in meinen Videos auch, wenn du bei Floristik24 bestellst, und da gibt es alle Floristikmaterialien, da gibt es Körbe, da gibt es also im Grunde Drähte. Also die Drähte sind wunderschön, die leuchten, die sind ganz toll. Das ist echt mein absoluter Lieblingsversand. Und wenn du da das, den, den Code Market beim Bestellen eingibst, da gibt es auch 10% Fanrabatt. Und, das, äh, und ich finde auch die Preise total fair. Ich habe einiges verglichen und habe immer wieder mal geguckt. Aber ich finde, die sind wirklich super die Preise und deswegen empfehle ich Floristik24 sehr, sehr gerne immer weiter. Weil ich das einfach ein, weil ich das einen richtig, richtig guten Floristikversand finde. Ja, so jetzt habe ich den auf Strauß auch schon einmal schön festgebunden, ja richtig fest, weil der soll auch, ähm, wie immer, ist ja immer mein Test, ja ich nehme es an einem Stiel und der Strauß soll, soll richtig fest, äh, gut, ja soll gut in der Hand liegen. So, ich gehe mal ein bisschen weg von der Kamera, sonst meint man, das wäre jetzt so ein Riesenstrauß, aber man sieht ja auch, jetzt wenn ich jetzt hier die Braut wäre, tata, so hätte ich den vor mir und so finde ich das auch immer ganz toll. Ähm, das iPad vergrößert immer optisch sehr. Jetzt sind natürlich die Stiele viel zu lang. Und man sagt als Faustformel, man soll ein Daumen unter der Hand, soll der Strauß etwa abgeschnitten werden. Das heißt also, es wäre etwa hier, ja, dass nochmal so ein Daumen unter der Hand ist. Was ich jetzt mache, ist, ich fasse jetzt richtig, richtig fest ähm, fasse ich die Stiele. Und ich möchte, dass die alle exakt gleich lang werden. Auch das gelingt mir natürlich nur, wenn ich jetzt richtig äh, gutes Schneidewerkzeug habe und jetzt sieht man auch, die sind jetzt wirklich alle perfekt eine Länge und damit ist dieser Strauß, ja damit ist dieser Brautstrauß schon fertig. Ähm, der nächste Teil, das mache ich aber erst morgen, das ist dann das, dass der Griff mit einem Band gewickelt wird, ich hole trotzdem mein Band schnell, ich bin gleich wieder da so, ich bin schon wieder zurück, ja, also man braucht ein festes Band, ich würde auch wirklich bei einem Band mal so einen Reißtest machen, ja, immer mal richtig und äh, das ist jetzt also richtig fest und ich versuche, ah, schön, ich komme jetzt schon so zu schön zur Kamera, ja, also wenn wir den Strauß wickeln mit dem Band, ja, das gehört natürlich zu jeder Hochzeit dazu, dann fange ich immer an, den Brautstrauß hier zu wickeln, oben, ähm, versuche, Überkreuzungen zu bekommen und wickel so, dass sich das Band ähm, leicht überlappt. Ja? Man sieht ja hier auch, Moment, man sieht ja hier, dass sich es leicht um so eine Nuance überlappt und wickele, wickele das Ganze bis ich, naja, fast, also manche wollen auch noch einen Zentimeter Stiele sehen. Die Stiele sind ja auch sehr schön. Ähm, das heißt, ich wickle das Band bis das so bis das fast unten ist und dann wickele ich im Grunde genommen wieder nach oben zu, den, äh, ja, zu meiner Bindestelle. Ich mache das immer alles, ich wickle bei allem sehr, sehr fest, weil ich habe einmal bei einer Hochzeit erlebt, wie dann dieses Band ähm, zu flattern begann und sich vom Brautstrauß gelöst hat und ich war auch noch Gast bei der Hochzeit. Ich habe gedacht, ich starb. Ich fand es ganz schlimm. Und ähm, ja, jetzt wickele ich also. So, ich komme also immer wieder schön an die Kamera ran. Jetzt wickele ich so weit, bis ich meine, meine Bindestelle nicht mehr sehe, also mein Binde passt. Dann, äh, dann schneide ich das Band. Ich nehme jetzt ein Stückchen mehr, weil ich muss das tatsächlich... Ich nehme den über Nacht mit. Morgen bekommt der Kunde den. Also normalerweise ich schneide es jetzt ab. Dann klappe ich das hier so ran. Und ich habe. Moment, das gibt es natürlich auch bei Floristik24. Wo, ach, hier habe ich es hingelegt. Gibt es so schöne Stecknadeln. Moment, hier. Die haben diesen kleinen Perlkopf. Und weil die weil die so lang sind, dass die auf der anderen Seite wieder rauskommen würden, mache ich den Abschluss, indem ich diese Nadel nach oben in den Strauß reinstecke. Ähm, ich habe das jetzt das Band noch nicht abgeschnitten, weil ich das tatsächlich muss ich das morgen mitnehmen. Und dann hat man also hier diesen schönen Abschluss, diesen Edlen mit dieser Perle, dass der Griff gewickelt ist. Ich zeige es mal ein bisschen von Weitem. Ja, und das jetzt ist der Brautstrauß also perfekt. Das ist doch super, oder? Ja. Also, das ist Teil 1, aber ist noch nicht ganz fertig, weil es gibt noch einen Glückwunsch, einen, ja, einen Glückwunschstrauß zur Hochzeit. Und der ist natürlich im Gegensatz zum Brautstrauß. Ähm, der ist ganz anders gebunden, weil da wollen wir richtig Volumen bekommen. Und so, jetzt stelle ich den Brautstrauß, also ich habe gerade das Band nebenher noch wieder abgemacht, stelle den über Nacht schön tief ins Wasser und morgen wird dann dieses Band, dieses band gewickelt das nehme ich mir jetzt also mit mein schönes band und diesen perlstecker den, das kann man so also immer immer gebrauchen diese, diese, das ist sehr dekorativ da kann man auch ein filzbändchen um den topf mit einer perle feststecken das, da kann man also ganz tolle sachen damit machen ähm, ich sage ja immer wieder es gibt so es gibt so vorräte die einfach total schön sind und diese Perlstecker ist auch was sehr Dekoratives, ähm, mit dem man immer was anfangen kann. Und so, von sowas kann man sich eigentlich immer mal eine Schachtel aufs Lager legen. Das ist klasse, wenn man das hat. Das kann nicht schaden. Als nächstes binde ich einen wunderschönen, üppigen Blumenstrauß als Glückwunsch zur Hochzeit. Aber dieses Video gibt es nächste Woche Freitag. Da kommt nämlich dann Teil 2 und die Blumen, die ich schon vorbereite, die siehst du hier. Aber mehr nächsten Freitag. Ich freue mich, wenn du wieder zuschaust. Alles Liebe und bis bald, deine Margit. Tschüss.